Hey Leute, willkommen zu Let's Play Hearthstone. Heute spiele ich mit meinen Agro schamane Dann mal schauen, was hier abgeht, ne? Oh, ein Trock. Da werde ich diese Kombi anfangen. Oh mein Maus geht nicht. Ja doch, sie geht wieder. Juhu. Der denkt sich so. You dirty motherfucker. Scheiß akron schamen hm, was haut er raus? Okay. Dafür coint der. Interessant. in your face ich frage mich was da der für ein mate spielt da sind wie immer die hunde oh oh oh jetzt wieder so jetzt kommen die spades oh oh oh, oh, oh. okay Endlich gar kein Problem, würde ich mal sagen. Mal sehen was bekomme ich? Oh, was nehme ich? Ich denke, ich nehme den hier. Bälle hat... Ah, die Barriere Gerne Scheiß auf deine Barriere, Bruder, die ist schon weg Oho. Du bist aber ein harter Kerl. Ich muss schön hier den Damage pushen. Ach. Schade, jetzt verliere ich mein ganzes Wort. Oh, doch nicht. Ich denke, ich silenze den einfach nur. Ich push weiter mein Damage. Oho, er muss zwei Karten ziehen. Das ist heißt, noch drei Mana. Hat er denn einfach für Tempo gespielt? Oder? Oh, oh, oh, er macht auch so. Mal sehen, was der sich aufsucht. Oh, das ist ärgerlich. Ah, guck mal. Was haben wir denn hier? Bruder. <lacht> oh, oh er will Magic machen. Oh, oh er macht richtig Magic. Okay, das sind Biffey Damage Ja, das ist genug Wollte oh, die Uses Karten, aber Den haben wir straight weggeruscht. Der hatte echt gar keine Chance <lacht> <lacht> und weiter geht's. Jamens hey, spiele ist einfach, weil ich füllen kann und warum nicht? Warum nicht? Hohoho. Ho, ho. Oh, shit, der darf anfangen. Mal sehen was abgeht grüßen ihn mal wir sind ja korrekte Leute mal sehen was bekomme ich hm. ich glaube ich nehme wieder den hier wollte ich habe kaum mindestens auf der Hand Oh, das ist Kratund-Deck. Ups, ich hätte jetzt gerade fast die falsche Karte benutzt. denke mal das war der beste Zug, so können wir am meisten, meisten Damage pushen. Pussen, Pussi, hehe. Heh. Kann man wieder nicht sprechen. einfach mal so Und ich glaube dass das silence später viel nützlicher gewesen wäre naja lässt sich nichts machen ach jetzt haben wir auch keine minions das ist jetzt etwas übel das gefällt mir gar nicht Ach, und da bekommen wir wieder ein Minion. Oh, oh, oh, Der kontrolliert einfach das Spielfeld, das ist nicht gut. sehen wie ihr damit klarkommt ach Mensch der hat echt auf jeden Minion eine scheiß Antwort oh, das ist nicht schön die Karte gefällt mir gar nicht Ich gehen langsam auf die Karten aus. Ich hoffe, ich bekomme jetzt langsam mal meinen Doomhammer oder meinen Sieben Sieben. Irgendwas stärkeres halt. Na oh Gott, und das ist ein Taunt. Nicht ernsthaft. Okay. Mal er kann den jetzt nicht removen Aber damit einen stark ins Gesicht auszubekommen wäre jetzt echt hilfreich oh nein zack jetzt nicht lol was macht er da Okay. aber ah, wir kommen trotzdem nicht stark ins Gesicht damit bin ich zufrieden Oh und was haut er jetzt raus? Ja, das bringt dir aber nicht sehr viel. Ich wünschte man könnte die Mindest noch verschieben. Es geht aber leider nicht. haben wir gewonnen das nenne ich mal ein guter top deck auf geht's zur dritten runde oh, der scheiß ding ist immer noch op also auf low lock sondern einfach nur ja doch so lockt und dann so ab Level ja, ab Rang 15 der Warlock besser denke ich mal Ach, ich mag Magier nicht hm. ich würde die Karten gerne behalten aber oh Gott ich bekomme nichts ein 1er drop wenigstens 2er drop ich hoffe dass er nichts machen kann oh, und oh. hier das stört mich nicht ich hoffe es trifft face oh nice es trifft echt das face Oh yeah. Be just like you. Oh, you. told the thing of some spells. Ich schau den fetten Wort aus. <lacht> oh, ist nicht, dass er Dings hat. Tafel. Also, dafür, dafür könnte krass. ich idiot egal machen wir so ich denke mal das war der sicherste zug blizzard überleben die hälfte okay dann schau mit dir Okay, dann spielen wir noch ein Game. Immer diese Pessimisten. Man sollte immer bis zum Ende kämpfen, weil man weiß nie, ob man Glück hat oder der Gegner Pech hat. Oder ob der Gegner einen Fehler macht. Oh, Morbay. Ich bin auch ein Merlock der darf anfangen das gefällt mir nicht hm, kann man nichts machen das hätte ich fast wohl well gesagt und der hat den scheiß talk Mal so. Welches denn Troxie und der sein 3-4 spielt, wäre das ideal. Ja klar, dass er das spielt mein truck ach oh. mach ich es mal so wird noch sein. Okay. Soll ich auch. Echt fest damit. ich muss zuerst dieses scheiß golem gemacht golem sag ich tote meinte ich natürlich So, und ab nächsten so Anfang ich dann an, Damage zu machen. Oh, der ist Tant Tschüss. Oh, wow. Oh, oh, jetzt will er Welle machen, Alter. Der wird durch Stress. Oh, oh, den Dummhämmer, den sehe ich doch gerne. ich nicht so gerne. Oh. Oh, oh. Perfect. Ach, ich hätte ihn ins Face schlagen müssen, mann, Ich bin behindert. Ich hätte nicht so eine Liefel. Oh, shit. Nein, nein, mach das jetzt nicht. Oh, du Hund. Ist nicht sein Ernst. Okay, das sind 6 plus 10. Ich bin nur noch diese kann ich in Einzug so viel Damage aufbringen Jetzt yep. wie komme ich das noch dazu? Fehler da noch mal gut gegangen, trotz Fehler gewinne ich die Runde Ja, das war's von heute mit der Folge von Let's Play Arthstone. Ich hoffe es hat euch gefallen eine kurze Vierer-Winstreak, ansonsten liked, abonniert, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.